Ich bin in Österreich, aber leider, leider Gibt's hier einen Arschloch, das heißt Heider, Heider Okay, 17 Jahre her Ganz ehrlich, Tag X wenn die FPÖ oder irgendwelche Nazis in die Regierung kommen, egal ob in Österreich oder AfD in Deutschland oder irgendwelche Nazis irgendwo, lass uns auf die Straße gehen, damit so bunte Feste, so Dinge wie die Arena, besetzte Häuser, Partys, Festivals, Kultur am Leben bleiben, okay? Seid ihr mit uns! Lass uns das nicht verpassen, die Chance, okay?